Verschwörungstheorien sind in den letzten Monaten und Jahren so präsent wie nie zuvor. Einerseits gibt es eine ganze Reihe vermeintlicher Intrigen und Komplotte. Hitlers schwangere Geliebte, das Attentat auf Kennedy, die Anschläge auf das World Street Center oder die Mondlandung. Die paranoide Faszination an diesen Ereignissen scheint bis heute ungebrochen, obwohl sie längst widerlegt wurden und eigentlich verjährt sein müssten. Andererseits schießen stetig neue Thesen zu aktuellen Nachrichtenlagen aus den Hirnen der Weltverschwörer. Sie verbreiten sich per Hörensagen und vor allem in einschlägigen Foren, wo etwa nach den Pariser Anschlägen Nutzer die Möglichkeit einer falschen Flaggeoperation diskutieren, hinter der die Franzosen oder die Amerikaner stecken sollen. Doch was soll uns das bringen? Was ist der Zweck dieser vermeintlichen Aufklärung? Bis anhin stiften sie nur noch mehr Verwirrung und Unsicherheit sie servieren uns Vertreter und falsch interpretierte Ansichten und wollen uns weismachen, dass alles noch viel schlimmer sein soll als es schon ist. Dabei schrecken, vor allem die Hobbyverschwörer, die sich überall im Internet zusammenrotten, nicht davor zurück, die wildesten Theorien und völliger Schwachsinn als die einzige Wahrheit zu verbreiten. Das beste Beispiel ist ja wohl die Geschichte der vermeintlichen Vierlinge. Die Theorie dahinter, die Geheimdienste stellen Schauspielerinnen ein, um an von ihnen organisierten Anschlägen als Opfer aufzutreten. Es soll doch tatsächlich eine Frau geben, die um die Welt heißt, um sich als verzweifeltes Terroropfer fotografieren zu lassen. Es kursieren Fotos im Netz, die die Frau zeigt, wie sie angeblich an vier verschiedenen Anschlagsorten fotografiert wurde. Es soll sich immer um dieselbe Person handeln. Ihre Aufgabe soll darin bestehen, ein theatrales weinendes Opfer zu spielen. Nur, Wozu? Um damit von irgendwelchen Machenschaften abzulenken? Natürlich handelt es sich nicht um eine und dieselbe Person. Nach kurzer Suche im Internet kann jeder erfahren, dass drei der abgelichteten Frauen klar als unterschiedliche Personen identifiziert werden konnten. Die vierte Person in Paris konnte bis jetzt nicht namentlich benannt werden. Die Verschwörer, die sich als die einzig Aufgeklärten in einer Welt voller Ahnungslose begreifen, bedienen sich dabei derselben Mechanismen und Prinzipien, für die sie die vermeintlichen Übeltäter verurteilen. Rassismus und Rufmord sind nur zwei der vielen Aspekte. Geht es zum Beispiel um das Zentralbanksystem, folgt schnell die Schlussfolgerung, dass die Juden die Fäden ziehen und sich ungerechtfertigt aus den Kassen bereichern. Skeptiker werden im Netz aufs Übelste diffamiert, zu Tausenden werden unschöne Mills versendet, Andersdenkende werden als Kindermörder, Nazi-Schergen oder dumme blinde Schafe abgestempelt, die nichts anderes verdient hätten als von ihrem Staat das Licht geführt oder sogar, auf staatlichen Entscheid hin umgebracht zu werden. Dabei ist nichts zu vergessen, dass diese Verschwörungstheorien längst nicht mehr nur ein gesellschaftliches Phänomen, sondern auch ein sehr lukratives Geschäft sind. Alleine zur 9-11-Verschwörung gibt es derzeit ein Dutzend verschiedene Werke. Und das nur auf dem deutschen Markt. Der Kopfverlag versendet nach eigenen Angaben wöchentlich tausende solcher Bücher. Es zeigt, wie labil die Leute auf solche Einflüsse reagieren. Internetforen ermöglichen es ihren Betreibern, durch die Werbungen, die geschaltet werden, viel Geld zu verdienen und ihre, teilweise fragwürdigen Aktionen zu finanzieren. Sie bereichern sich also, dank der kapitalistischen Mechanismen, die die westlichen Staaten nun mal prägen, verurteilt sie aber gleichzeitig wegen ihrer vermeintlichen, ungerechten Haltung und Manipulationen gegenüber ihrer eigenen Bürger. Das Weltgeschehen wird von geheimen Organisationen manipuliert und gesteuert, kann sein. Es macht Apple auch, und doch nutzen die meisten von uns Smartphones. Es gibt geheime Verbindungen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen, wenn sich heute Kinderficker und anderes Gesorgse ihre Netzwerke aufbauen und sich verdeckt austauschen können, dann machen das Menschen, die nach Macht streben schon lange. Die Geheimdienste dieser Welt manipulieren Nachrichten und die digitalen Medien? Das war schon immer so und wird sich auch nicht ändern. Ihr selbst bearbeitet und idealisiert heute Fotos und Dokumente, um besser auszusehen und um euch besser darzustellen, als ihr in Wirklichkeit seid. Natürlich sind all diese Dinge nicht an Ordnung und sollten nicht sein, aber sie sind nun mal Realität. Das Leben ist nicht gerecht und das wird sich auch nicht ändern. Seit uns die Evolution mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet hat, erfindet der Mensch immer wieder Mechanismen, um sich anderen gegenüber einen Vorteil zu verschaffen. Daran können all diese Weltverschwörer, die im Internet ihr Unwesen treiben, auch nichts ändern. Im Gegenteil, sie machen alles nur noch schlimmer. Zu glauben, Der normale Bürger eines Landes könne ernsthaft etwas daran ändern, was das Verhalten seiner Regierung und all der Geheimdienste betrifft, ist sehr idealistisch aber niemals realisierbar. Das menschliche Leben ist wie ein chemischer Prozess, der einmal begonnen hat, aktiv zu werden. Was daraus wird, kann heute niemand sagen. Sicher ist aber, seit der industriellen Revolution ist alles möglich. Und alles, was für den Menschen möglich erscheint, macht er auch. Ob am Ende Gutes oder Schlechtes dabei herauskommt, werden wir nie sehen, weil niemand von uns die Menschheit überlebt. Außer natürlich, wenn die Mächtigen dieser Welt die falschen Entscheidungen treffen. Matt Max lässt grüßen. Deshalb solltet ihr euch lieber damit beschäftigen, das Leben in eurem greifbaren Umfeld lebenswerter zu gestalten. Und eins dürft ihr Verschwörer-Fuzzis nicht vergessen, wer Schlechtes tut. Und das macht ihr mit euren verdrehten Wahrheiten und Manipulationen, kriegt früher oder später seine Abrechnung vorgelegt. Spätestens dann werden wir uns wieder begegnen.